Ahoi Piraten! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in der ersten Kammer des ständigen Mitgliederentscheides mit der Software Pirate Feedback, wie ihr diese bedient, wie ihr dort Initiativen abstimmen könnt, wie ihr selber Initiativen einrichtet und welche interessanten Features es noch so gibt. Damit ihr an der ersten Time Kammer des ständigen Mitgliederentscheides teilnehmen könnt, indem ihr ja online zwischen den Parteitagen Positionspapiere beschließen könnt. Ja, um euch bei einer Pirate Feedback Installation einzuloggen, müsst ihr natürlich dann auf die Startseite von der und hier oben rechts habt ihr dann den Anmeldebutton. Da habt ihr dann ganz normal Anmeldename und Kennwort das habt ihr natürlich erst nach der abgeschlossenen Registrierung. Und Registrieren könnt ihr euch mit dem Code, den ihr vom Betreiber, also in dem Fall von mir als Sekretär für den ständigen Mitgliederentscheid erhalten habt. Ich melde mich hier einmal an. Bitte notiert eure Anmeldenamen und Passwörter auch in eurem Passwort-Safe, damit ihr die nicht vergisst. <lacht> hier seht ihr dann und den ganz normalen Anmeldebildschirm. Hier oben nochmal eine ganz normale Link zur Startseite. Sprache interessiert uns nicht, so, soll uns jetzt nicht interessieren. Suchen soll uns nicht interessieren. Abmelden ist ganz normal. <lacht> Admin-Funktion. Ich habe hier, benutze hier gerade einen Admin-Login oder mit Admin-Rechten. Einstellungen kommen wir nachher noch zu Kontakte und Profilen kommen wir auch noch nach daher zu. Hier danach gibt es einige Shortcuts. Zu den äh, Abstimmungsergebnissen, das überspringen wir jetzt auch noch mal und ähm, hier groß in gelb seht ihr einen Hilfetext. Diese Hilfetexte sind auf fast jeder Seite zu finden. Ähm, ich möchte euch auch vorschlagen, dass ihr euch die mal so zumindest einmal durchliest, um halt zu so wissen, was an dieser Seite eigentlich dann auch alles gemacht werden kann. Wenn ihr die euch stören, könnt ihr die hier ausblenden auf der rechten Seite und dann hier oben links gibt es dann dieses kleine blaue Fragezeichen-Icon, mit dem ihr die dann wieder einblenden könnt. Danach kommt in diesem freundlichen Orange einige Meldungen vom System. Jetzt auf dieser Installation soll ich noch meine E-Mail-Adresse bestätigen haben noch ein paar andere Meldungen, die ich machen könnte. Verfallene Delegationen, ähm, Sachen, die man noch nicht getan hat, noch nicht abgestimmt hat, das seht ihr da in diesem orangenen Block, damit euch sowas auffällt. Und danach kommen dann die Links in das System hinein, also welche Themen gerade offen sind, was zuletzt passiert ist. Und dann haben wir hier auf der Startseite den Link in die globale Gliederung. Im ständigen Mitgliederentscheid oder auch hier in der Testinstallation gibt es nur eine Gliederung. Man könnte Pirate-Feedback aber auch so betreiben für mehrere Gliederungen, dass man dann zum Beispiel einen Bundesverband und Landesverbände als Untergliederung nimmt. Kommen wir zu den Einstellungen, die ihr vornehmen könnt und die sich hinter diesem Button hier oben rechts verbergen. Es gibt so ein paar Punkte, die ihr wahrscheinlich auch von anderen Webseiten kennt. Ähm, Screen-Namen ändern, also der Name, der angezeigt wird. Anmeldenamen ändern und Kennwort ändern. Die sehen dann auch ungefähr so aus, wie man es von anderen Webseiten kennt. Also wenn man sein Kennwort ändern möchte, altes Kennwort eingeben, neues Kennwort, neues Kennwort wiederholen und dann nochmal ähm, ändern. Es gibt natürlich auch eine kleine Begrenzung. Die Oberflächen da sind alle relativ selbsterklärend. Ähm, das, was ein ähm, bisschen speziell ist, ist die Anzahl der maximal ausgehenden bzw. eingehenden Delegationen, die ihr setzen könnt. Ähm, das habt ihr euch, haben sich die Piraten Niedersachsen so gewünscht, dass man das setzen kann und begrenzen kann und der Schalter ist also dafür, wenn ihr weder wollt, dass Leute an euch delegieren oder weniger als das globale Limit, dann könnt ihr das da tun. Zu den Benachrichtigungseinstellungen, die setzen natürlich, also Benachrichtigungen setzt zum einen voraus, dass man eine E-Mail-Adresse angegeben hat und die auch bestätigt hat, Da sind es jetzt recht viele Knöpfe, die man sich dann hier unten im Detail alle aussuchen kann. Und hier oben gibt es so ein paar Abkürzungen oder verkürzte Sachen. Ähm, die einzelnen Initiativen durchlaufen ja die verschiedenen Phasen. Also sie werden erstmal als neu eingerichtet, sie können kommen in die Diskussion, werden eingefroren und abgestimmt. Und dazu kann man sich dann halt eben hier jeweils phasenweise ähm, informieren lassen ähm, oder halt eben auch ähm, gar keine Benachrichtigung oder dann halt eben auch die ähm, ganz super detaillierten Sachen, na, wenn da halt eben neuer Entwurf gemacht worden ist, dann auch noch oder nur in der Gliederung oder nur im Themenbereich wenn man die Initiative schon unterstützt und so weiter. Und dann hier unten einmal speichern, wenn man da was geändert hat, dass das auch zum Tragen kommt. Wichtig hier noch, es ist immer in meinem Themenbereichen und das heißt, man muss auch Mitglied in diesem Themenbereich sein, wenn man eine Benachrichtigung dazu erhalten möchte. Dann, was gibt es noch unter den Einstellungen? Ähm, eine Funktion, dass man seine persönlichen Daten löschen kann und seinen Account deaktivieren. Ähm, habt ihr euch auch gewünscht, dass das, beziehungsweise also hat sich der Datenschutzbeauftragter gewünscht, weil es ist halt eben auch ein System, was schützenswerte auf, äh, besonders schützenswerte Informationen enthält, nämlich Informationen zu eurer politischen Meinung. Und da sollt ihr dann in der Lage sein, die persönlichen Daten zu löschen und auch den Account zu deaktivieren. Die abstimmungsrelevanten ähm, Informationen bleiben erhalten, aber alles, was irgendwie Nutzername, E-Mail-Adresse oder ähnliches ist, das wird dann gelöscht. Kommen wir zu den Kontakten, die hier in der Funktion sind. Ähm, die, ihr könnt Mitglieder zu euren Kontakten hinzufügen auf deren Profilseiten, um später an sie delegieren zu können. Und hier habt ihr dann eine Mitgliederliste, ähm, jeweils mit der Entfernenfunktion, mit dem, äh, mit der Möglichkeit, die Kontakte zu verstecken, ähm, Sortiermöglichkeiten, und äh, auch wieder einen netten Hilfetext. Dann kommen wir einmal kurz auf die eigene Profilseite. Ihr ja, seht hier zum Beispiel, ich habe hier so ein, ein, ein äh, Profilbild eingefügt. Entsprechend meinem Twitter-Nick, wo ich das hergenommen habe. Und dadurch, dass es jetzt mein Profil ist, ähm, habe ich jetzt hier noch so ein paar Funktionen, die extra sind, nämlich Profil bearbeiten und Avatar-Foto, sprich Profilbild hochladen. Ähm, und ähm, ja, dann auch noch so die Sachen, die natürlich für allen dann auch angezeigt werden. Also was abgestimmt worden ist, eingehende ausgehende Delegation ähm, und was ich so getan habe in diesem System, also was dieser Account so getan hat in diesem System. Profil kann man sehr viel eingeben, wenn man möchte, ähm, muss man nicht, ähm, es ist klar, dass ihr damit Sachen von euch preisgebt, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man dann halt eben sieht, ja okay, dieser Antrag kommt wirklich von demjenigen, den ich aus der AG kenne, um, das ist halt eben dann so eine Abwägung, die ihr treffen möchte, müsstet, wie viel ihr über euch preisgeben wollt. Ja, kommen wir einmal hier zu dem unteren Bereich, zur Ansicht des, der globalen Gliederung. Ich sehe hier, ich bin mein Account ist hier stimmberechtigt, habe wieder diese orange Box und habe hier rechts einmal den, das Icon für die Delegationen. Und da wird mir angezeigt, ja, okay, ich delegiere diesen Bereich noch nicht. Da stimme ich für mich selber ab. Unten habe ich dann noch einmal die diversen Filter und ich habe auch die Liste der Stimmberechtigten. Das ist jetzt nicht nur mein Account Rudi PF hier, sondern auch ein Testaccount namens Rudi 2 kann da einfach mal drauf gehen auf, dieses, auf diesen Account, sehe dann den Screennamen, könnte mir die Historie, also die ganzen Umbenennungen, was er schon abgestimmt hat und so weiter anzeigen. Und ich kann ihn vor allen Dingen hier oben rechts zu meinen Kontakten hinzufügen, was ich jetzt einmal tun werde. So, ich könnte ihn auch wieder entfernen. Und jetzt sehe ich ihn hier auch in der Liste meiner Kontakte. Hier ist er, der Rudi 2. So, das bedeutet jetzt, wenn ich delegieren möchte in dieser Gliederung, kann ich hier oben einmal auf die Liste gehen. Hier oben für die Gliederungsdelegation, hier unten für die Delegation des Themenbereichs. Ich zeige es mal hier oben, es ist letztendlich der gleiche Mechanismus. Da habe ich hier links eine Liste, einen Dropdown mit meinen Kontakten. Und da kann ich jemanden aus meinen Kontakten zur Delegationsliste hinzufügen. Und könnte ihn auch wieder löschen. Einmal hinzufügen und wieder löschen. Ach, jetzt habe ich ihn vergessen. Ich mache, zeige das hier unten nochmal. mal. füge mal den UDI 2 aus meinen Kontakten zur Delegationsliste hinzu. Da ich das jetzt hier zwei Delegierte habe, zwei mögliche Stellvertreter, und wir hier eine Referenzdelegation haben, also erster, erster Delegierter, zweiter Delegierter, kann ich dann auch hier die Reihenfolge ändern mit diesen Pfeilen oder dann auch die Delegation fortsetzen, wenn sie droht zu verfallen. Das ist so eine Funktion, hattet ihr euch ja auch gewünscht. Ja, das so in aller Schnelle zum Thema Kontakte hinzufügen und Delegieren. Um einmal zu zeigen, wie man jetzt abstimmt. Ihr habt hier auf der Startseite ja die, zum Beispiel hier diesen Filter. Einer, ist einer Antrag ist gerade in Abstimmung. Da kann man drauf gehen oder man kriegt eine benachrichtigungs e mail <lacht> oder stößt sonst drauf. Ihr seht hier ganz normal die Liste der Initiativen und Themen, die gerade ähm, auf diese Filterbedingungen hier zu treffen, also die in Abstimmung sind, alle, alle Themen, könnte man noch weiter einschränken. Ähm, hier rechts, entweder jetzt abstimmen oder nicht selbst abstimmen, dann überlässt man es einer seiner Delegationen, von denen hier oben in dem Fall. Ich stimme einmal selber ab. Ich hier wieder meinen Hilfetext angezeigt und ihr seht hier die beiden Pfeile mit denen ich die Initiative entweder in die Zustimmungsbox oder in die Ablehnungsbox schieben kann oder auch in die ausdrückliche Enthaltung. Wenn man mehrere Initiativen hat, kann man die dadurch auch in eine Reihenfolge bringen wenn die konkurrierend sind. Und ähm, das System bietet jetzt noch die Möglichkeit, einen Abstimmungskommentar ähm, abzugeben. Ich mache mal einen relativ naheliegenden, dass ich mich jetzt hier einmal zu meiner Ja-Stimme noch mal bekenne, bekenne. Und wichtig hier unten, Stimmabgabe abschließen. Solange ihr da nicht drauf geklickt habt, wird die Stimme nicht gespeichert. Dann sieht das nämlich wie folgt aus. Ihr habt immer noch nicht abgestimmt. Ne? Dieser Link hier, jetzt abstimmen, ist immer noch nicht da. Ist immer noch da. Gut. Jetzt mache ich das einmal hier mit Zustimmung. Und Stimmeabgabe abschließen und ihr seht, jetzt habe ich jetzt nicht mehr den Link jetzt abstimmen, sondern ich kann die Abstimmung noch ändern, solange sie noch läuft. Ähm, in diesem Fall jetzt nur noch wenige Minuten, weil es ist halt eben so ein schnelles Meinungsbild, was entsprechend kurze Regeln hat. Wie kann man nun selber eine Initiative einrichten? Man geht in den Themenbereich, in dem man das, die Initiative einrichten möchte und hat dann hier, unabhängig davon, ob man in dem Themenbereich teilnimmt oder nicht, hier auf der rechten Seite den Link, um ein neues Thema anzulegen. Dort kriegt man dann dieses Formular, kann sich dann die äh, zunächst das Regelwerk auswählen. Ähm, es gibt auch in der SMI Meinungsbilder, die unverbindlich sind, in einer verschiedenen Geschwindigkeit. Und dann gibt es jeweils die Beschlüsse. Ähm, bei den Beschlüssen ist zu beachten, die habe ich so eingerichtet, dass sie jeweils am Sonntagnachmittag die Abstimmungsphase endet. Hier könnt ihr euch dann die Informationen auch zu den verfügbaren Regelwerken anzeigen. Hier unten im Textfeld kann man dann seinen Text tippern oder von einem Editor einfügen. Ich kopiere hier nochmal den Titel rüber. So Wickelstationen, Toiletten in öffentlichen Gebäuden verschiedene Optionen ähm, was die Syntax betrifft, um halt irgendwelche Formatierungen noch mit einzubauen. So, dann gehe ich jetzt immer auf die Vorschau. So, so würde der dann aussehen. Ja. ja okay. Und dann speichere ich mal. So, diese Initiative ist jetzt erfolgreich gespeichert. <lacht> ist in der Phase neu zunächst und sobald sie das Quorum erreicht hat, wo, was jetzt hier eigentlich gleich geschehen sollte, ist sie dann in der Diskussionsphase. Ähm, hier oben rechts könnte man dann noch eine alternative Initiative hinzufügen, sowohl als Initiator selber als halt auch als jemand anders. Also wenn ihr irgendwie denkt, hey, das kann man besser formulieren, tut das ruhig und ähm, fügt das dann als Alternative hinzu. Und als Initiator hätte ich jetzt noch die Möglichkeit, andere Leute einzuladen oder nochmal den äh, Entwurf zu bearbeiten oder zurückzuziehen. Ja, unten sind dann auch bei den Initiativen die Links, um nochmal Argumente hinzuzufügen oder Anregungen. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Kurzvorstellung der Software Pirate Feedback, wie ihr sie für die erste Kammer des SME, der Piraten Niedersachsen, braucht. Gebaut habe ich das Ganze mit dem OBS-Studio für die Clipaufnahme und dem, der Software KDE Live. Beides ist freie Software. Vielen Dank, wie gesagt. Mein Name ist Rüdiger Fallsticker oder Rudi PF und ich bin der Beauftragte für den ständigen Mitgliederentscheid des Landesverbandes. Vielen Dank. Tschüss.